Die Marmeladenoma mit ihrem Enkel Janik. Ich werde euch jetzt ein paar Fanpostbriefe vorlesen. Eine Menge Herzen. Schau euch, könnt ihr sehen? Ganz umrandet mit Herzen. Dieser Brief darf öffentlich vorgelesen werden. Hallo, liebe Marmeladenoma. Ich bin seit neuestens auf deinen Kanal gekommen. Du bist ganz anders als die anderen YouTuber, aber nicht im negativen Sinne. Nein, ganz und gar nicht. Ich liebe deine Videos, sie sind schön und beruhigend. Und ich freue mich, dass du trotz deines Alters diese schönen Videos machst und uns zum Lächeln bringst. Ach ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch mal vorstellen. Mein Name ist Emily und ich bin zwölf Jahre alt. Das war es auch schon wieder. Ich wollte mich aber nur mal ganz herzlich bedanken, dass es Leute wie dich gibt. Und hier ist ein Marmeladeglas. Könnt ihr das erkennen? Gut, das war der erste Fanbrief. Hat mich sehr gefreut. Habe ich auch beantwortet beantworte alle eure Briefe. Jetzt kommt... Ich habe sie vorher aufgemacht, weil das zu viel Zeit bedeutet. Und scharfe Messer. Es kommt wieder ein ganz, ganz schönes Herz. Habt ihr es gesehen? So. Liebe Marmeladen-Oma. Ich mag dich, deine Streams und deine Videos. Immer wenn ich deine Streams anschaue, wünsche ich mir, dass mir abends jemand etwas vorliest. Manchmal schlafe ich bei deinen Streams ein, weil es so beruhigend ist. Ich hoffe, dir geht es gut und Janik auch. hoffe, ich habe ihn richtig geschrieben. Hast du nicht ganz? schreibt Dieser Janik schreibt sich mit einem N. j a n Aber ist nicht weiter schlimm. Ich wünsche dir noch ein schönes, langes und gesundes Leben. Ich hoffe, du konntest alles lesen. Viele Grüße, Merle. Konnte man wunderbar lesen und sie hat gar keine Fehler gemacht. Hab ja auch schon geantwortet. Und jetzt kommt. Hanna. Liebe Marmeladenoma, ich freue mich auf jeden Stream, den Sie veranstalten. Das Bild habe ich gemalt, in der Hoffnung, es gefällt Ihnen. Machen Sie weiter so, Ihre Hanna. Fragen: Was ist Ihr Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist die Katze. Und Ihr Lieblingsmärchen? Mein Lieblingsmärchen ist das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern. PS, ich gehöre zu Ihren jüngeren Zuschauern. Hat sie aber schön gemacht. Und dann hat sie noch ein ganz hübsches Bild gemalt. Marmeladenoma mit frischen Erdbeeren. Hat sie sehr schön gemacht, gell? Das war die Hannah. Und dann kommt... Kommt der Toni. Hallo Marmeladenoma, ich hoffe, es ist okay, wenn ich du sage. Mein Name ist Tony. ich bin 13 Jahre alt, deine Streams sind super und Janik macht gute Arbeit. Deswegen gebe ich ein großes Lob an euch beide. Raus, danke. Ist ein bisschen durcheinander geschrieben. Das ist ein bisschen schwierig zu lesen. Dank Gronk kenne ich jetzt deine Streams. Ich lausche den Märchen immer gerne. Er lauscht meinen Märchen. Doch durch dich kann ich abends abschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir zurückschreibt und ich, dir ein Auto, und ich von dir ein Autogramm bekommen. Ein kleines Märchen von von mir für dich und über dich. Mit lieben Grüßen, Toni. Bitte grüße meine besten Freunde Julian und Dennis. Toni grüßt seine besten Freunde Julian und Dennis. Und jetzt kommt noch ein kleines Märchen von ihm. Hat mich sehr gefreut, für eine ganz tolle Idee. Es war einmal eine Dame. Diese Dame wollte unbedingt nach Tirol. Doch konnte sie das nicht, da sie gesundheitliche Probleme hatte. Eines Abends nach einem Stream mit ihrem Enkel Janik legte sie sich ins Bett und schlief ein. Als sie aufwachte, saß sie in einem Flugzeug. Sie erschrak. Da kam eine Durchsage. Wir sind im Landeanflug. Tirol, Österreich. Sie war weiterhin erschrocken. Neben ihr saß ihr Enkel Janik. Janik, wieso sitzen wir in einem Flugzeug? fragte sie ihn, sogleich antwortete er, das weißt du doch, Oma, die Leute, deine Zuschauer, sie haben dir das gespendet, eine Reise nach Tirol, das hast du bestimmt dir immer innig gewünscht. Sie redeten eine Weile, bis das Flugzeug landete, als sie wieder ausstiegen, sahen sie eine wunderbare Landschaft, Sie liefen durch eine Stadt und auf eine Weide Es kamen Rufe. Oma, wach auf, Oma, wach auf, ich bin's, Janik. Als sie aufstand, erzählte sie ihrem Enkel ihren Traum und sagte, es war fast wie ein Märchen. Ich finde, das ist so eine wunderschöne Idee von diesem jungen Fan. Ich bedanke mich ganz herzlich. So, ich kann euch das nächste Mal wieder Feenpost vorlesen, diese habe ich jetzt schon beantwortet. Für heute sage ich Ade, und auch mein Enkel sagt Ade, wir wünschen euch eine gute Nacht, bis zum nächsten Mal.